hallo heute geht es um das bild aber natürlich geht es nicht nur um das bild sondern wie immer auch um den weg dahin und du siehst heute wieder wie ich das bild nach keinem plan gemalt habe ich habe die werkzeuge verwendet den teigschaber also dieselbe technik wie beim letzten mal ich wollte nämlich noch mal so ein ähnliches bild malen dieselbe technik wie vom letzten mal und ganz klar wirst du heute die Lasurtechnik in dem Video sehen. Denn du kannst über diese Technik viel ähm, deine Farbtöne verändern. Also den Farbton kann ich so nicht herstellen. Der entsteht eben durch das Tiefenlicht in der Lasurtechnik. Und das siehst du also auch in diesem Video. Und wenn du Fragen hast zu den Produkten oder zu dem Bild zum beispiel das ist auch schon in meinem shop gucke einfach unter das video in die Videobeschreibung und da findest du links äh, zu den entsprechenden sachen ja also ähm, viel spaß bei dem video habt ganz viel spaß beim selber malen und einen ganz tollen sonntag für dich ich habe hier ganz viele Farben hingestellt. Ich nehme den Pinsel, mache da erstmal Wasser drauf und fange mit Gold heute an. Du verstreist jetzt erstmal die Farbe und in der ersten Farbschicht zeige ich dir wieder, wie du das Werkzeug benutzt. Und als Werkzeug habe ich so eine Idee im Kopf und du probierst das jetzt hier einfach nur mal aus, um das kennenzulernen. Also wieder ein paar Muster reinziehen und mal gucken, ob ich bei meiner Idee bleibe. Du siehst, die Farbe verändert sich, wenn du die Farbe eben rausziehst und die ist dicker. Dann verstreichst du erstmal wieder die Farbe, weil das will ich nachher eine Oberfläche machen. Also erstmal zum Üben hier und dann nachher eine Oberfläche. Will ich die Technik umsetzen. Ich nehme jetzt hier das Rot. Und ich merke schon, mich zieht es heute total nach Rot. Also ich brauche gerade ganz, ganz viel Rot. Und deshalb weiß ich noch nicht, ob ich bei meinem Plan bleibe. Ich ähm, schau mal. Ich ziehe die Farben hier immer weiter zueinander. Also ich kriege hier einen ganz weichen Übergang. Der Pinsel ist recht trocken jetzt. Also ich verstreiche die Farbe immer weiter und immer weiter und dann er, ähm, erhalte ich so eine homogene Fläche, die so einen leichten Farbübergang hat. Und Also einfach weiter streichen. Ich mag auch diesen Kontrast zwischen den weichen Übergängen und diesen harten Pinselstrichen. Also es finde ich ganz schön dieser Kontrast. Ja mal gucken. Mir gefällt das schon ganz gut. und jetzt probiere ich hier einfach mal aus. Wow. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Das ist super. Das ist wie die Technik mit dem Fensterwischer. Hier kann ich ein bisschen kleiner und gezielter mitarbeiten. Und das gefällt mir schon gut. Ich glaube, ich ähm, streiche noch ein bisschen, aber ich glaube, ich schmeiße meinen Plan über den Haufen. Ich mag irgendwie gerade die Farben und diese Leichtigkeit hier auch in der Farbe. So, ich habe es einmal trocknen lassen. Ganz, ganz wichtig, wenn du weiterarbeiten willst, lass es definitiv richtig durchtrocknen. Überlegt, ich hätte es auch eigentlich schon so gelassen, aber ich will noch ein bisschen weiter experimentieren. Ich ähm, will noch nicht aufhören zu malen, aber es gefällt mir so schon total gut. bin so ein bisschen auf der Suche jetzt nach einer Form und ich weiß, ich werde hier jetzt auf jeden Fall noch öfter drüber gehen und werde das Rot wieder zurückdrängen, denn irgendwie ist es mir schon gerade wieder zu viel. Also ich brauchte gerade das Rot, aber jetzt wird es mir auch schon wieder zu viel. Deswegen werde ich hier bestimmt jetzt ein paar Mal rüberarbeiten. muss das Bild erstmal richtig schön durchtrocknen und ja du siehst also du kannst auch nur mit einem einzigen Farbauftrag schon was machen oder es dann eben so weiter bearbeiten. Ganz wie du möchtest. Hauptsache du fängst einfach an und machst, probierst aus und was ich ganz schön finde, du siehst das hier das Gold scheint so ein bisschen von unten immer durch und das gibt dem Bild so einen schönen warmen und ja goldigen Charakter. Also, ja, mach einfach und genieß deine Zeit für dich. Also einen ganz schönen Sonntag für dich und danke fürs Zuschauen. Danke für dein Like und für dein Abo, falls du noch keins hast. Die Lasurtechnik ist ja eine Technik, die ich immer, immer wieder verwende. Egal, ob ich jetzt einen Himmel male oder ähm, jetzt hier was Abstraktes ähm, schaffe. Da steht was auf Seite 26 im Buch drüber und ja, das kannst du dir nochmal durchlesen. Und jetzt ganz viel Spaß und hab einen ganz schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss!